In diesem Multimedia-Tutorial zeigen wir, wie Sie in Moodle ein Peer-Review-Szenario abbilden können. Hierbei reichen Studierende arbeiten ein. Die Bewertung ergibt sich aus gegenseitigen Bewertungen der Studierenden sowie einer Gesamtbewertung der Lehrenden. Diese Aktivität ist streng nach Phasen gegliedert und eignet sich besonders für die Abwicklung von Studierendenprojekten. Im ersten von zwei Videos sehen Sie nun, wie Sie die Aktivität anlegen und vorbereiten. Aktivieren Sie zunächst die Bearbeitungsfunktion des Kurses. In einem Themenabschnitt Ihrer Wahl klicken Sie auf Material oder Aktivität hinzufügen. Im Auswahlfenster wählen Sie nun Workshop aus und klicken auf Hinzufügen. Auf der Einstellungsseite des Moduls vergeben Sie zunächst einen aussagekräftigen Titel, wie etwa Unser Projekt. Unter Beschreibung tragen Sie jene Informationen ein, die für die Durchführung des Workshops relevant sind. Je genauer Sie hier die Anforderungen beschreiben, desto problemloser wird der Ablauf des Workshops erfolgen. Anschließend definieren Sie die Art der Punktevergabe mit Hilfe des Parameters Punktestrategie. Bestimmen Sie hier, ob Sie die Bewertung mit Punkten und Kommentaren, nur Kommentaren, vordefinierten Aussagen oder Bewertungskriterien abwickeln möchten. Wir belassen die Standardeinstellung. Mit dem Parameter Punkte für die Einreichung kann die maximale Bewertung für die Arbeit selbst eingestellt werden. Hingegen kann mit Beurteilungspunkte die Bewertungsleistung der Studierenden definiert werden. Klappen Sie nun den Bereich Einstellungen-Einreichungen auf. Beschreiben Sie unter Aufgabenstellung, wie die Einreichung der Studierendenarbeiten aussehen muss. Auch hier gilt, je genauer die Anleitung verfasst wird, desto klarer wird der Ablauf. Weiters können Sie in diesem Abschnitt die maximale Anzahl, den erlaubten Dateityp, sowie die Größe der hochzuladenden Dateien definieren. Optional können Sie auch festlegen, ob verspätete Einreichungen möglich sind. Klappen Sie nun den Bereich Beurteilungseinstellungen auf. Unter Hinweise zur Bewertung tragen Sie Informationen zum Ablauf der Bewertungsphase ein. An dieser Stelle können Sie Studierenden ermöglichen, die eigene Arbeit im Sinne einer Selbstreflexion zu beurteilen. Im Abschnitt Feedback können Sie im Feld Abschluss jene Meldung eintragen, die beim Abschluss des Workshops den Studierenden gezeigt wird, wie etwa, vielen Dank für Ihre Teilnahme am Workshop. Wir hoffen, Sie haben viele interessante Einblicke in die Materie bekommen. Öffnen Sie nun den Bereich Beispieleinreichungen. Hier können Lehrende Musterlösungen und Beispiele freigeben. Mit diesen können Studierende vor der Einreichungsphase wichtige Praxiserfahrung sammeln, indem sie die einzelnen Phasen des Workshops durchspielen. Klappen Sie nun den Bereich Verfügbarkeit auf. Hier können Sie gegebenenfalls die Beginnzeiten und die Deadlines sowohl für die Einreichungsphase als auch die Beurteilungsphase setzen. Nachdem Sie alle Einstellungen bestimmt haben, klicken Sie auf Speichern und Anzeigen. Sie werden auf die zentrale Übersichtsseite des Workshop-Moduls weitergeleitet. Hier können Sie die unterschiedlichen Phasen erkennen. Die erste Phase, die Vorbereitungsphase, ist bereits aktiv. Die durchzuführenden Tätigkeiten des Lehrenden werden nun hier aufgelistet. Man kann beispielsweise erkennen, dass die Anleitungstexte für die Einführung bzw. zur Einreichung bereits eingetragen wurden. Als nächstes müssen die Kriterien der Beurteilung festgelegt werden. Klicken Sie hierfür auf den Link Beurteilungsbogen bearbeiten. Auf der neuen Seite müssen Sie für jedes verwendete Kriterium die Einstellungen zur Bewertung definieren. Im vorliegenden Beispiel wird mit dem ersten Kriterium die Qualität der Arbeit mit maximal 20 Punkten bewertet. Um das zweite Kriterium eintragen zu können, klappen Sie den entsprechenden Abschnitt auf. Das zweite Kriterium enthält die Frage, wurden die Zitierregeln vollständig berücksichtigt? Als Bewertungstyp legen Sie hier Skala fest. Damit Feedback mit Ja und Nein abgebildet werden kann, wählen Sie unter dem Parameter Skala Ja-Nein zwei Optionen aus. Falls Sie weitere Kriterien benötigen, können Sie diese mit der Schaltfläche Zwei weitere Kriterien hinzufügen. Um die Definition der Kriterien abzuschließen, klicken Sie auf Speichern und Vorschau. Auf der nachfolgenden Seite können Sie die Vorschau des Beurteilungsbogens ansehen. Wenn Sie zufrieden sind, kehren Sie zum Workshop zurück. Sie können erkennen, dass nun noch die Aufgabe zur nächsten Seite wechseln, gemeint ist, zur nächsten Phase wechseln, offen ist. Mit Hilfe dieser Schaltfläche können Sie die Vorbereitungsphase abschließen. Lesen Sie die Hinweise und bestätigen Sie diese mit Weiter. Hiermit ist die Vorbereitungsphase abgeschlossen und die nächste Phase ist aktiviert. Im zweiten Teil des Videos sehen Sie die nächsten Schritte.